Willkommen zu unserer Glühwein-Lecture, die wir den jüngst verabschiedeten KI-Ethik-Empfehlungen der UNESCO widmen möchten. In diesem Video möchten wir ein paar Schlaglichter auf deren Inhalt, ExpertInnen-Meinungen dazu und was es für Deutschland bedeutet werfen. Zuerst, was ist überhaupt die UNESCO und warum ist es etwas Besonderes, wenn die sich für KI-Ethik einsetzen? Die UNESCO steht für United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Sie ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit 193 Mitgliedstaaten. Keine Mitglieder sind zum Beispiel Israel, die USA oder China. KI-Technologien durchdringen unser Leben mehr und mehr, und das auf der ganzen Welt. Es gibt auch schon über 170 Ethikempfehlungen oder Richtlinien zum Umgang mit KI. Aber was es nicht gibt, ist ein globales Werteverständnis, keine internationale Empfehlung und kein holistischer Ansatz. Mit der UNESCO hat sich nun zum ersten Mal eine globale Organisation Gedanken darüber gemacht, wie ein gelingendes Leben mit und durch KI aussehen kann. Die Verhandlungen haben eineinhalb Jahre und 110 Verhandlungsstunden gedauert. Das ist im Vergleich sehr viel. Grundlage war die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das Papier hat nun eine Länge von 26 Seiten und wurde am 22. November von allen 193 Mitgliedstaaten verabschiedet. Hier sieht man eine vereinfachte Gliederung der Empfehlungen. Wir betrachten etwas genauer, was wird unter KI verstanden, auf welchen Werten und Grundsätzen das Ganze basiert und welche Handlungsfelder daraus abgeleitet werden. Zunächst wird definiert, was unter künstlicher Intelligenz verstanden wird und was alles zu künstlicher Intelligenz gehört. Diese Definition geht enorm weit. Recht offen formuliert sind KI-Systeme, Systeme, deren Daten- und Informationsverarbeitung intelligentem Verhalten ähnelt. Das kann man natürlich nicht so stehen lassen. Es wird auch konkretisiert. Maschinelles Lernen, maschinelles Schließen, Planung, Scheduling, Wissensrepräsentation sowie Suche und Optimierung – in einem zweiten Schritt legt die UNESCO den Geltungsbereich für diese Empfehlungen fest, nämlich den gesamten Lebenszyklus von KI. Das umfasst unter anderem Forschung, Entwicklung, Wartung, Evaluierung, Abwicklung und Terminierung, aber auch Finanzierung von KI-Systemen. Und zum Schluss benennt die UNESCO Verantwortliche, sogenannte AI Actors, das können natürliche und legale Personen rund um den Lebenszyklus von KI-Systemen sein. Als nächstes werden die Ziele und Zielgruppen benannt. Das erste Ziel ist, dass KI-Systeme immer dem Wohle der Menschheit, der Umwelt und Ökosystemen dienen solle. Das zweite Ziel ist Schadensvermeidung. Als Zielgruppen sind benannt Menschen und ihre institutionalisierten oder informellen Gemeinschaften. Genauso Unternehmen, aber ganz besonders erwähnt sind Low-to-Middle-Income-Countries, countries least developed countries Landlocked-Developing-Countries und Small-Island-Developing-Countries. Das ist der UN-Sprech dafür, was wir Entwicklungsländer nennen. Jetzt geht's ans Eingemachte, wir gucken uns die vier Werte und zehn Grundsätze des Papiers an. Wir betrachten ein paar Handverlesene gesondert, wie zum Beispiel gleich den ersten. Respekt, Schutz und Förderung von Menschenrechten, unveräußerlicher Freiheit und menschlicher Würde. So solle keinem Menschen Schaden zugefügt werden. Menschen sollen nicht als Objekte aufgefasst werden, oder ihre Würde in einer anderen Weise untergraben werden. Neue Technologien sollen Menschenrechte ausüben und verteidigen. Ein weiterer Wert, und auch das ist neu in einer Ethikrichtlinie zu KI, die Umwelt und das Ökosystem sollen geschützt und gefördert werden. Ein weiterer Wert sind Diversität und Inklusivität, auch das neu in einer Ethikrichtlinie für KI. Und zum Schluss quasi der Grundwert der Vereinten Nationen, ein friedvolles, gerechtes Zusammenleben. Auch bei den Grundsätzen betrachten wir den ersten genauer, Verhältnismäßigkeit und Schadensvermeidung. Dieser Grundsatz gibt uns einen Kriterienkatalog an die Hand, welches KI-System wann eingesetzt werden kann. Besonders hervorgehoben werden Szenarien, in denen die Konsequenzen nicht oder nur schwer umkehrbar zu machen sind, zum Beispiel Leben- und Todentscheidungen. Solche Szenarien sollen immer in der Entscheidungshoheit des Menschen verbleiben. Wiewohl der Tonfall des Papiers oft sehr wohlmeinend und diplomatisch ist, spricht sich das Papier eindeutig und scharf gegen Social Scoring und Massenüberwachung aus. Weitere Grundsätze sind Sicherheit, Fairness und Nichtdiskriminierung und Nachhaltigkeit Fairness und Nichtdiskriminierung gehen auf Diskriminierungsmuster unserer Epoche ein, seien es Frauen und Mädchen, Menschen mit Behinderungen, Menschen unterschiedlicher Kulturen oder Sprachen. KI-Systeme und KI-AkteurInnen sollen nicht nur Diskriminierung vermeiden, sondern sie sollen ja auch aktiv entgegenwirken. Weitere Grundsätze sind das Recht auf Privatheit und Datenschutz, Beaufsichtigung und Entscheidung durch Menschen, Transparenz und Erklärbarkeit, was uns besonders beim komplexen Deep Learning vor Herausforderungen stellt, sowie Verantwortung und Haftung. Hier findet sich wieder eine Besonderheit im Vergleich zu anderen KI-Ethikrichtlinien, der besondere Schutz von Whistleblowern als Menschen, die systemische Fehlentwicklungen aufdecken. Diese beiden Grundsätze sind unter anderem für Informationsinfrastruktureinrichtungen, zum Beispiel Bibliotheken, relevant, das Bewusstsein schärfen und die Kompetenzen vermitteln. Dazu gehören Themen wie, was kann künstliche Intelligenz wirklich und was ist Science Fiction? Wie kann ich das selbst programmieren? Und was sollte ich überhaupt programmieren? Um aber auch teilnehmen zu können an diesen ganzen Hype, brauchen wir offene Standards und Interoperabilität. Aus diesen Werten und Grundsätzen werden jetzt elf Handlungsfelder abgeleitet. So die ethische Folgenabschätzung, ethische Steuerung und Verwaltung, das meint einerseits Steuerungsmechanismen, Durchsetzungsmechanismen und Zertifizierungshoheit. Weiterhin Datenpolicy, das meint offene Daten, sowie ein sicheres, faires, legales und ethisches Teilen von Daten als weitere Handlungsfelder Entwicklung und internationale Zusammenarbeit, Umwelt und Ökosysteme und Gender. Diese Handlungsfelder befassen sich mit Kultur, Bildung und Forschung. Der KI-Einsatz in Museen, Galerien, Bibliotheken und Archiven kann den Zugang zu den Beständen erleichtern. In der Bildung wird eine frühe Förderung von KI-Kompetenzen empfohlen. Dazu gehören offensichtlich Mathematik und Programmierungskenntnisse, aber auch Medien- und Informationskompetenz. Außerdem kreatives Denken, Kommunikation, Teamwork und KI-Ethik. Die Wissenschaftslandschaft solle in KI-Forschung investieren. Das Handlungsfeld Kommunikation und Information ist ein Kind des Zeitgeistes. Das Recht auf freie Meinungsäußerung soll gestärkt und gefördert werden. Andererseits sollen Fake News und aufstachelnde Inhalte bekämpft werden. Das vorletzte Handlungsfeld befasst sich damit, wie KI-Systeme die Wirtschaft und die Arbeitswelt verbessern können. Das letzte Handlungsfeld schlägt den Bogen zu Gesundheit und dem sozialen Wohlbefinden. Womit wir wieder bei der zentralen ethischen Kernfrage sind, was ist ein gelungenes Leben? Nachdem wir jetzt einmal durch die KI-Ethik-Empfehlungen durchgaloppiert sind, noch ein paar ExpertInnen-Meinungen dazu. Die Philosophin Lorena Jean-Palacy von der Ethical Tech Society und Sachverständige des EU-Parlaments und der EU-Kommission zur KI-Ethik lobt, dass es ein menschenzentrierter Ansatz sei kritisiert allerdings auch, dass es kein gesellschaftlicher Ansatz sei. Man merke den Empfehlungen an, dass sie aus einem westlichen, individualistischen Gesellschaftsverständnis heraus entworfen sind. Das vorwiegend asiatische Gesellschaftsverständnis bekommt hingegen wenig Raum. Eine strukturelle Kritik betrifft die unsaubere Vermischung von ethischer, juristischer und politischer Sprache. Matthias Spielkamp von Algorithm Watch, Sachverständiger des EU-Parlaments und des Bundestages, findet das Papier überfrachtet. Hier wird KI als Allheilmittel beschrieben. Er sieht weiterhin die Gefahr von Ethics Washing bzw. Virtue Signaling. Man könne sich das zwar auf die Fahnen schreiben, aber umsetzen müsse man das noch lange nicht. Zum Teil geht das auch kaum. Und dann hat er natürlich die Skepsis, kann das irgendwie operationalisiert und durchgesetzt werden? Zuletzt eine optimistische Stimme. Matthias Kettemann, Professor für Völkerrecht und Internetrecht, hat ein Gutachten zu diesen Ethikrichtlinien erstellt. Er findet, es sei ein gelungener holistischer Ansatz. Ethische Folgenabschätzung durch den gesamten KI-Lebenszyklus er findet stark und auch neu, dass Nachhaltigkeit mitgedacht ist, Ökosysteme erwähnt sind, Gender und Bildung mit integriert sind. Er wertet es als Erfolg, dass auch Staaten, die diesen Empfehlungen in der Praxis offensichtlich nicht folgen, mit unterzeichnet haben. Die Symbolwirkung sei nicht zu unterschätzen. Außerdem wird in vier Jahren evaluiert, wie weit die Länder gekommen seien. Zum Schluss also die Frage, wo stehen wir in Deutschland? Maximilian Müngersdorf vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik fasst es so zusammen. Das Bewusstsein ist stellenweise da, aber flächendeckende Maßnahmen gibt es noch nicht. Ein Gremium auf Bundesebene, das sich mit dem Thema befasst, ist die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Unser Direktor und Professor an der LUH, Sören Auer, berät dieses Gremium. Bei aller berechtigten Kritik hoffen wir, dass diese Empfehlungen sich durchsetzen, denn sie haben keinerlei wirtschaftliche Interessen im Blick, sondern nur das Wohlergehen der Menschheit, der Staatengemeinschaften und des Einzelnen. Obwohl hier die Diskussion eigentlich erst losgeht, verabschieden wir uns, wünschen euch fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch und bleibt alle gesund.